Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks von GK Dance. Mein Name ist Gina und heute schauen wir uns gemeinsam den Montery Turn an. Beim Montery Turn handelt es sich um eine Drehung auf einem Fuß mit einem Point davor und einem Point hinterher. Die Schritte sind also Point. Schließen und drehen, Point. Das Ganze kann man nicht nur eine halbe Drehung machen, sondern man kann auch sagen, ich mache einen Point, drehe mich eine Vierteldrehung und mache anschließend wieder meinen Point. Natürlich ist das Ganze auch in die andere Richtung möglich, das heißt, ich mache meinen Point nach links, drehe mich, schließe meinen Fuß ran, mache meinen Point anschließend nach rechts. Kann jetzt auch wieder zurückdrehen, vielleicht eine halbe Drehung, schließe dabei meinen Fuß ran und habe anschließend wieder meinen Point. Ihr seht also meine Drehrichtung ist immer da, wo als erstes mein Fuß gepointet ist. Jetzt habe ich meinen rechten Fuß gepointet, also drehe ich auch über die rechte Schulter und das Ganze kann ein Viertel oder eine halbe Drehung oder eine dreiviertel Drehung oder vielleicht auch eine ganze Drehung sein mit Schließen und anschließend Point in die andere Richtung. Möchte ich mich nach links drehen, mache ich meinen Point als allererstes nach links. Und drehe mich dann eine Vierteldrehung oder eine halbe Drehung oder eine Dreivierteldrehung oder auch eine ganze Drehung. Schließe meinen Fuß heran und habe anschließend den Point auf der anderen Seite. Je nach Drehgrad ist es jetzt wichtig, dass ihr eure Drehung etwas vorbereitet. Wenn ich nach rechts drehen möchte und eine Vierteldrehung drehe, dann kann ich meinen Oberkörper ganz leicht entgegengesetzt der Drehrichtung drehen, um etwas Schwung zu holen um dann am Ende meine Vierteldrehung zu erreichen. Möchte ich etwas mehr drehen, muss ich meinen Körper auch etwas mehr entgegengesetzt drehen, damit ich den Schwung besser in die andere Richtung mitnehmen kann, um dann vielleicht eine ganze Drehung rumzudrehen. Das heißt also für euren Monty Turn, umso mehr ich mich in die entgegengesetzte Richtung präpariere, umso weiter komme ich mit meiner Drehung rum und kann am Ende schließen und den Point wieder in die andere Richtung setzen. Achtet aber drauf, dass ihr euch nicht zu sehr verdreht, wenn ihr nur eine Vierteldrehung machen wollt. Denn dann bekommt ihr zu viel Drall und das Ganze kann euch ganz schnell mal aus der Bahn hauen. Das war's schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst doch ein paar Kommentare da, vielleicht auch mit Themen, die ich nochmal behandeln soll. Nächste Woche schauen wir uns gemeinsam die Jazzbox an. Ansonsten freue ich mich über Kommentare, übers Teilen und natürlich auch, über neue Abonnenten. Abonniert also meinen Channel und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.